Ich habe eine Frage. Nehmen wir an, Ihr Partner kommt jetzt gleich ins Zimmer und macht Ihnen einen Vorwurf. Wie würden Sie reagieren? Mhm, so. Ah ja, okay. Leider stimmt Ihre Antwort nicht. Wie ich so etwas mit Gewissheit behaupten kann, obwohl ich Sie ja gar nicht kenne. Ganz einfach, weil Sie es auch nicht wissen. Denn wie Sie reagieren, hängt von Ganz vielen Faktoren ab. Viele davon sind Ihnen sicherlich bewusst. Ihre Reaktion wird natürlich davon beeinflusst, wie gerechtfertigt Sie den Vorwurf empfinden, in welcher Stimmung ganz allgemein Sie gerade sind und so weiter. Je nachdem wird Ihre Reaktion etwas unterschiedlich sein. Es gibt also nicht die Reaktion, sondern eine Spannbreite von Reaktionen auf einen Vorwurf. Über einen der Faktoren, der Ihre Reaktion beeinflusst, möchte ich Sie aufmerksam machen. Er ist den meisten Menschen nicht bewusst. Aber er wird von allen Menschen gespürt und hat deshalb eine beachtliche Wirkung. Unbewusst nehmen Sie bei einem Vorwurf Ihres Partners Folgendes wahr. Ist mein Partner froh, dass er mich bei einer Fehltat erwischt hat oder tut es ihm eher leid, dass er mir einen Vorwurf machen muss und würde lieber sich über mich freuen. Den Unterschied zwischen den beiden Haltungen können Sie gar nicht ignorieren, auch wenn er Ihnen nicht bewusst wird. Wenn Sie spüren, dass es Ihrem Partner selbst wehtut, dass er sich jetzt beklagen muss, dann werden Sie anders reagieren, als wenn Sie den Eindruck haben, er ist nun endlich fündig geworden, nachdem er zwanghaft nach einem Fehler gesucht hat. Drehen wir die Situation einmal um. Können Sie sich vorstellen, dass es auch die Reaktion Ihres Partners beeinflusst, mit welcher Haltung Sie Ihren Vorwurf vorbringen. Je mehr es Ihnen gelingt, eine grundsätzlich positive Erwartungshaltung gegenüber Ihrem Partner zu entwickeln, desto eher werden Sie nicht nach Anklagepunkte suchen, sondern Sie als lästige Ausnahme sehen, die Sie gern schnell hinter sich bringen möchten. Und hier wieder der Hinweis. Um eine positive Erwartungshaltung zu entwickeln, kenne ich keine bessere Methode als das Einmaleins der Liebe. Auf meiner Internetseite couplecoaching.de erfahren Sie alles weitere dazu.